Hey Leute und Willkommen zu Let's Play League of Legends bei Marzai Gaming. Ich bin heute mal wieder, Annie. Ich habe eben versucht, ein paar mit anderen Champs aufzunehmen, nur die Games waren total schlecht, dachte ich mir so. Okay, dann nehme ich halt wieder meinen Scheiß-Easy-Champ und mache alle kaputt. Ich flicke so einen Yasu. ist missing interessant gott ich dachte überlebt den tausch hat es war ein wenig unnötig dass ich am anfang so viel kassiert habe und dass ich den Minion nicht bekommen habe Der Wichser wird richtig stressen Der ist richtig am Stressen der Typ okay, Dem komme ich nicht, aber den hier Aber oh, was ich hätte nicht anhitten oh ne Alter ich hätte nicht anhitten sein Naja äh, ich pushe jetzt ein wenig härter da nee von ganzen Pushen fertig bin ich So, sein Schild kurz loswerden. Da bekommst du ein wenig was ab, kleiner Pisser. Wem willst du hier Stress machen, hä? Denkst auf, du bist hier, was weiß ich, wer. er denkt ich will ihn angreifen, aber er ja, wollte doch nur fahren. Hab ich ihn getroffen? Nope. Oh Gott. Jetzt hab ich ihn aber getroffen, das heißt ich kann ihn gleich wieder links-rechts Combo geben. Und weg. Oh Gott, ich muss flashen. Das war jetzt echt schlecht. Warum hat das nicht gecastet, alter? Wo ich geklickt habe. Ja, nice, nice. Ich überlege das hoffentlich. Nicht nee, kann ich auch nichts machen. Es kommt das deswegen das an? Oh, wieso ist mein Tibbers da nicht rausgegangen? Mein scheiß Tibbers ist nicht rausgegangen. Oh mein Gott, ich habe geklickt wie Hölle. Oh, Stebba's kill ihn doch. Oh mein Gott, was so. Ich habe den Minion getroffen. Oh mein Gott, habe echt den Minion getroffen. Oh, komm! Mein Gott ey! Perfekt, ich habe ihn getroffen. <lacht> Denkt er sich? Okay. kurz rasiert. na gut, wenigstens konnte ich Lee Sin töten the fuck? <lacht> das war die heutige Folge, ich habe etwas wenig gesprochen, ich hoffe es geht trotzdem klar, ich war ein wenig konzentriert, weil ich am Anfang etwas gefällt habe. Und jetzt geht's zur Endcard. Willkommen zu der Endcard meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mich gerne abonnieren, einfach auf den Subscribe-Button klicken. Unten links kommt es mein Twitter, unten rechts zu meinem Facebook, einfach raufklicken. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, klickt auf so Playlist um alles ranzuschauen. Ansonsten könnt ihr die beiden anderen Videos anklicken, die ich euch einblenden werde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.